Damit das auch so bleibt, statte ich mich mit einer Schutzbrille aus. Dabei ist es wichtig, eine neue, saubere zu benutzen. Zurück am Heck des Schadstoffmobils wird dann der pH-Test durchgeführt. Hier wird das das ist was unbeschriftet, hier pH-Papier. Reicht so ein kleiner Streifen? Ja. Ja. Das ja? ändert die Farbe nicht. Was bedeutet das, das, ist, das dann? Ne, neutral, grün bis rot, wenn es <lacht> blau ist. Yes.